2013, das Jahr, in dem wir mit YouTube Kontakt aufgenommen haben. 2013 war das Jahr, in dem wir YouTube als Kommunikationskanal erstmals richtig ernst genommen haben. So richtig los ging es dann im April, Mai, als wir mit unserer Reihe zur Zivilgesellschaft begonnen haben. Wir haben Loring Sittler von der Generali AG befragt. Durch dieses...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 Organisationssilos hinweg miteinander spricht. Im Frühjahr und Sommer lief unser großer MOOC-Wettbewerb. Und dazu haben wir einige Interviews gebracht mit Experten, ähm, mit YOLO, wie sach. Was ich eben sehe, wo E-Learning hilft, ist, dass sich das, was früher frontal war, dass ich das auslagere ins Internet.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 Und für mich ist Lernen Magic. Und Magic, das kann, da hat noch nie einer eine Tabelle geschrieben, in der definiert ist, ist das jetzt welche, sind das 70 Magic oder 50 Magic? Aber wenn man das sieht, weiß man das. Wenn ich da, das ist dieser Wow-Effekt, wenn, wenn ich das Feuerwerk sehe und das begeistert mich, dann weiß ich, da ist irgendwie Magic. Wir haben dann auch gelernt, dass auch Eigenwerbung dazugehört. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Kanal-Trailer gedreht, wo ich dann die Schöne Aufgabe hatte, selber erstmals vor der Kamera zu stehen. Das war auch eine schöne Erfahrung. Hallo, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Stifterverbandes. Oh, uns geht es in Wieso soll ich eigentlich lächeln, ich lächeln oder ernst gucken? Du bist Hochschule und, und Wissenschaft. Was das Ist auch so, gut, dann tut man meinen Bauch. <lacht> <lacht> ich hätte da jetzt immer ein iPad vor. <lacht> Was sind das für Themen? Das können Themen sein, zum Thema... Das ...Hochschulen und Gewissen. Yes. Oh nein! Ja! ja. <lacht> Ein weiteres Thema ist Studieren Studierendabitur. Shit! Das gar nicht so Neue Form klar. ist so. Das kann man bestellen aus dem Posten. Du kommst nicht vorbei. Wir haben mit bestimmten Personen eigene Reihen entwickelt, zum Beispiel mit Gunter Dück. Wir haben mit ihm eine sehr erfolgreiche Reihe »Dück spricht« auf die Beine gestellt. Die ist den ganzen Sommer über gelaufen und hat uns auch hier geholfen, eine ganze Reihe neuer Abonnenten zu gewinnen. Ich kann doch nicht einfach sagen, der Megatrend der Zukunft ist Bildung und tue aber nichts. Es gibt so Träume, dass wir bald eine Festplatte am Gehirn haben und da wird das Schulwissen aufgespeichert, wir müssen gar nicht mehr lernen, also sowas. Das, das halte ich für ein bisschen kauzig. Auch die Videos mit Metin Tolan sind das ganze Jahr übergelaufen. Es könnte tatsächlich der Fall eintreten, dass man im Physikunterricht auch mal lacht. Ne? Also, dass das, das auch mal passiert. Ja? Ich sage Ihnen jetzt aber trotzdem, Sie dürfen alles senden. Ja, das hat ja schon mal, ja, Sie können ruhig alles senden. Ja, das muss man einfach mal sagen. Es ist völlig absurd. In der zweiten Hälfte des Jahres haben wir auch verstärkt Frauen vor die Kameras geholt. Wir hatten zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Schulleiterin Rasfeld aus Berlin vor der Kamera mit großem Engagement ihre Thesen vertreten hat. An Schulen sollte sich etwas grundlegend ändern, radikal. Ja? An den meisten Schulen. Manche sind ja schon auf dem Weg. Wir hatten Johanna Coleman von der BASF vor der Kamera. Wir haben inzwischen viele Unternehmen im Netzwerk der Wissensfabrik die Auszubildende überhaupt nicht mehr nach Noten einstellen, sondern die, die, die sich rein die sozialen Kompetenzen anschauen, wie motiviert ist ein Schüler, der zu mir kommt. Und etwas später im Jahr hatten wir noch Susanna Krüger vor der Kamera von der Firma Goodroot, die sich über Fragen zur Zivilgesellschaft und zu Stiftungen Gedanken gemacht hat. Wenn es wirklich darum ging, wirkungsvollere Programme aufzusetzen, dass dann irgendwann die Führung gesagt hat. Wir wollen das nicht. Etwas Neues haben wir dann in den Monaten November und Dezember ausprobiert. Wir haben nämlich erstmals Google Hangouts produziert. Die erste Reihe, die wir gemacht haben, war mit den nominierten Teams zum Deutschen Zukunftspreis 2013. Wir haben einen zusammenfassenden Hangout gemacht mit Katja Machil zu unserem Videowettbewerb Fast Forward Science. Es ist es wirklich schwierig, Kontroversen ähm, im Video zu sein. Nur das machen, das trauen sich zu wenige Wissenschaftler gar Und im Dezember hat dann unser Kollege Gero Stehnke von der Wissenschaftsstatistik die neuesten FE-Daten für das Jahr 2012 in einem Google-Hangout vorgestellt. Das war unser kleiner Jahresrückblick 2013. Wir freuen uns mit euch auf das Jahr 2014.